Nein, Metroid. Ja, Metroid. Mehr Kontext braucht ihr eigentlich gar nicht. Es geht um Metroid. Wir spielen Metroid. Halt. Mm. Das ist was Neues. Wir müssen den Weg wieder hochgehen, wo wir beim letzten Mal waren. Ich habe keine Ahnung, wo wir beim letzten mal. Warte mal. Da oben waren wir. Mhm. Ja, weißt du, ich kann keinen Walljumps, ich lasse es. Uh. Habt ihr das gesehen? Ja. <lacht> ja, wir haben es gesehen. Alter, das ist wahr. Das war ehrlich gesagt ein Zufall. Ich wollte irgendwie nach oben kommen. Mm. rechts ist auch noch was. Da werde ich auch gleich rein, rein. Nein, das war <lacht> klar. <lacht> Scheiße, ich wollte sogar springen. Ich wollte sogar springen. Als das einfach rumliegt. Wo lebst du denn? Okay. Lol. Ja. Hä? Hat irgendwie der Gegner. Hat mich der Gegner gestoppt? Ja, aber ich wusste nicht, dass das geht. Geh weg! Brauch dich nicht! Ich weiß nicht, ob der Damage macht. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass er mich nervt. Oh mein Gott, nein. Okay, warte. Ich brauche Platz. Ich brauche etwas Freiraum. Das reicht, ja. Warte. Okay, das reicht. Oh, Junge. So. Oh, Junge. Bin gespannt, ob ich wieder runterfallen werde. Nein. Haha. <lacht> <lacht> das geht rechts noch irgendwo lang. Mhm, da werde ich jetzt auch, ähm, Weil ich in der Nähe bin. Ich weiß, wir wollten runter, aber ich werde mal... Wir hier mein Glück versuchen. Ich meine, warum nicht? Wohin geht das eigentlich? Weiß ich. Warte mal. Uh. Ins Nichts. Oh, zum Boss? Uh. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte. Uh. Sollte ich das erstmal meiden und das andere erkunden? Ich würde das andere erkunden, also wenn du nicht zum Boss willst. Oder geh einfach, geh einfach mal so weit, bis der Raum zu Ende ist. Keine Ahnung. Ist eigentlich egal. Okay. Oh, hier, hier werde ich mich erstmal. Äh, ich weiß, ist, nein nein, nein, ich wollte, ich wollte den Morphball Trick Ich glaube, ich weiß, was wir. uns jetzt erwartet. Ich weiß es nicht, das macht mir etwas Angst, weißt du. Ich weiß, dass wir das verkacke Angst Ich Du beim macht. Farm. Du verkackst zwar, aber du kommst nur noch voran. Mhm. Du kannst ja nicht mal. du kannst Heiße. da nicht untergehen. Der Sand ist nicht so tief. Das stimmt. <lacht> ich hab das ich habe nicht drauf geachtet warum gibt es dann überhaupt so weil warum nicht alter wie schnell das geht ja Whitley hasst diesen Trick <lacht> ja oh, füll bitte auch noch deine Reserve Tanks auf wenn du das schon machen kannst Mhm. Haben wir nicht sogar aufgefüllt? Ich hab keine Ahnung, ich warte Weiß mal. Es nicht. Oh ja. Noch einer, oder nicht? Nein, einer fehlt uns noch. Ach einer so. haben wir noch nicht gefunden. Ach so. Ah, ah, okay. Oh das nein, das, ist... das... nein, nein, nein, nein. mach sie schön an. Mach sie schön an. Oh ja, okay. Tschüss, tschüss. Nein, ich will weg. <lacht> okay. So, hier. Ähm... Warte, ich sag's dir gleich. Geh einfach weiter. Okay. 2 für eine Powerbomb Nimm oh, mal dein Dings Geht auch nicht zum Boss Okay ähm. Das ist ein Raum Ich verstehe absolut gar nicht, weil Discord cool ist Warte mal Okay Das hier ist einfach ein Raum Wo du gleich runterfallen kannst äh, Wenn du oben durch Irgendwie oben durch den Sand fällst und irgendwo dazwischen sind irgendwo Items versteckt. Das weiß ich. Das ist nur ein Auffangraum. Für die Leute, die zu schlecht sind. Du musst erst in die Hocke gehen. Oh jetzt schnell festhalten! Oh gosh. Warte warte warte Ich werde es hinkriegen. Ich verstehe dich zwar nicht wegen Discord, aber kannst mir vertrauen. Okay. Das ist lustig, weil jeder hört uns richtig. Okay warte warte warte. Ja da hoch. Ich gehe mal nach oben. Was ist das? Denke ich, oder hier ne? Ja. Wer ist mich überhaupt noch? Und übrigens das hier, die heißen nicht Voice, die heißen Mocht Mochtvoids oder Mochtvoids Ja, dem wie man es nennen will aussprechen will Und die sind nicht toll Die sind nicht toll? Ja Das merkt man, die sind ziemlich schwach Erbärmliche Kreaturen Uff Warte mal. Äh... Oben lang. Mhm. <lacht> ich hab gesagt, <gleich lacht> oben lang. Ja. Okay. Und irgendwo zerstören halt. Powerbomb. Keine Powerbombe. Es so, geht um. In oben dem lang. Raum war ich doch, Oder. Ah ja, ich war. anders Nimm mal deinen, Weis deinen Visor. Stimmt. Ah. Hier ist ja, aber da kannst du nur runterfallen. Ja. Mach dich nicht über mich lustig spiel. Mal gucken, ob du da links unten was zerstören kannst. Hier, direkt neben dir. Ah, okay, warte, warte eine Sekunde. Du, du hast alle Zeit der Welt. Hm. Hm? Ja, mhm. Rätsel Lösung. Okay. Irgendwie ja, war ich ja beim Boss mal. Ja, ein bisschen. Haben wir das Gefühl, uns fehlt ein Item. Nee. Irgendwie kriegen, kriegen wir ich überhaupt noch Items? doch ja. nicht, oder? Weiß nicht. Ja, doch. Vielleicht auch so ein paar ohne Energy tank hm? Oh. In der Tat. Warte, ich habe ein bisschen Angst wegen, äh, ich brauche mal den Scanner. Okay. Aha, seht ihr das? Ich, ja. Die Frage musst, ist, ob ich Nein, das du musst von rechts irgendwie kommen. Okay. Da bin ich mir eigentlich sicher. Gut, dass Samus stehen bleibt. Von da oben, nehme ich an. Ja. Samus. Ich oh mein Gott! Ich denke, du musst einfach von ganz rechts irgendwie rüberkommen. Du kannst dich nicht so schnell in in, in, in Morphboy verbanden. Denke ich mal. Oh, bitte jetzt aufpassen, vielleicht nach links halten oder so. Ich glaube, da sind gleich... Irgend, irgendwo sind da Items, wie gesagt. Ah, das ist okay. Jetzt ergibt alles seinen Sinn. Ja. Das ist äh, Mann. Mhm. Das öfters so schön raum laufen. Yeah, ja. Wenn ich noch mal Wenn ich noch mal versage, dann schon. Der arme Gegner. Weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hochgeschwungen bin. Ganz links. Bin, aber bitte, bitte deinen dein Griff rausholen. Dein Grapple-Beam. Da hast du recht. <lacht> Warte mal. Ich vergessen immer nach unten zu drücken, du der Gegner. Ah. Okay. Uh. Uh. Seht ihr das? Ja. Seht ihr nur bei mir? Nein, ihr <lacht> seht es bei mir. Das stimmt. <lacht> ich nehme doch das Bild auf. Hm. Ah okay, es dauert ja nicht so lange. Ich kann es dir ah, tatsächlich. Ich würde gerne gucken, ob hier in den Röhren, ob man da rein kann. Stimmt. Halt so. Alter. Nimm einfach mal den Scanner vielleicht. Dann kann man ja eigentlich alles sehen. Ich muss erstmal die fake rochen töten. <lacht> Warte mal. Da ist echt nix? Okay. Ich kann mir halt auch. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas ist, hm. aber. Hm. Oh, ich würde auf jeden Fall. Oh ja, den Gegner könnte man nutzen. Guck mal, ob du den respawnen hm. kannst, wenn du aus dem Raum gehst. Ja, muss es mal irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Okay, jetzt. <lacht> Zack. Nein, oh Gott. Kommt her. Wie ja, süß. Das war wahrscheinlich zu. Egal, probier trotzdem. Das Leben. Ich, ich warte vielleicht langsam. Gleich können wir jetzt noch nochmal hoch. Ne. Okay, weißt du was? Ich würde auf jeden Fall noch einmal links runter gehen in den Sand, um zu gucken, ob es da irgendwo ein Item gibt. Ich habe eine Idee, was man machen kann. Versuch mal Anlauf zu nehmen. Okay, ich verstehe dich halt echt nicht wegen Discord. Oh, ich habe kein Wort verstanden. Uh. Ich, hörst du mich wieder? Ja. Ich hätte vorgeschlagen, erstmal links hier den Sand runter zu gehen und gleich mal einfach äh, mit dem Speedbooster da durchzugehen. So, und jetzt einfach rechts irgendwie halten. Weil irgendwo ist hier ein Item. Ich, irgendwo ist ein Item hier. In irgendeinem so Raum. Ich bin mir sicher, warte mal. Ja, vielleicht kommt das vielleicht ja. ist es später, ich weiß es nicht. Kann es sein, dass wir hier überhaupt nicht lang können? <lacht> Doch, ich bin mir sicher, wir können da Hab lang. Du hast ja gesehen, dass da irgendwie was war. Vielleicht können wir da irgendwie Anlauf nehmen. Mit dem Speedbooster. Probier es mal. Und dass du dann in die Luft springst und das zerstörst. Du kannst ja theoretisch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du kannst den Speed Booster, diese, diese diese Attacke, da kannst du auch, glaube ich, im in, in Morphball machen, wenn ich mich nicht irre. Das einfach nach da oben drücken. Also? Ich werde das mal probieren. Du musst hm. einfach den Sprungknopf, glaube ich, drücken, oder? Ich, Hab ich gemacht. Ich Moment. weiß nicht, ob es das in dem Spiel schon gibt. Der, die, die rollt sich dann okay, wieder ja. aus. Dann kam das erst in späteren Games. Oh, nein! <lacht> ich wüsste ich okay. aber auch nicht... Ich... Hä? Warum hast du losgelassen? Ich wüsste aber nicht, was man sonst... Machen könnte. Ja, auch nicht. Yay. Wir haben es nochmal geschafft. <lacht> Yay. Irgendwie. Alter, Daniel, bist du ja schon mal lang gegangen. Alter! Was war das? So. Oh. Hey, Moment! Das hat mir schon mal abgesucht, glaube ich. Ja. Echt? Ja. Das war, war leider nicht so erfolgreich. Vielleicht, vielleicht so, reicht dieses kleine Stück aus. Ja. Oh. Ja. Ja. Holen wir noch den äh, mhm. Energy Tank, würde ich sagen. Hm, Wird ich auch sagen. Weißt was das bedeutet, Daniel? Dann haben wir eine zweite Energieleiste, ja. nehme ich an. Du kommst Nein. auch so hochgesprungen mit dem High Jump. Egal. Ich weiß doch nicht, wo ich genau lang muss. Meistens findet man das ohne Probleme. Don, don, don. Ich glaube, da musstest du halt irgendwo hoch. Dann an der Stelle. Alter, lass mich in Ruhe, ihr Viecher. Ich muss. Alter, ich muss mich gleich heilen. Du kannst dich doch genau bei den Viechern heilen. Ja, das war hier. Hä? Du kannst dich doch mal ausklappen und dann mal scannen. Ja, hier okay. hoch. Wow, uh. oh, der Energy Tank, cool. Alter. Eine zweite Reihe. Ich muss mich nicht heilen. Ich dachte, ich muss mich heilen, aber nee. Ich werde ja automatisch gehalten. Das ist wie ein Herzteil. Ja, wie ein Herzcontainer. Ja, ja doch. Das ist, das ist ein besserer Vergleich. Herzteil heilt eigentlich nicht. Doch, tatsächlich schon. Echt? Ich habe äh, glaub... OT Randomizer gespielt und da weiß ich das. Ja, kommt glaube ich auf den Ableger an. Ich glaube, du musst hier immer noch Speedbooster verwenden. Hm. Oder du machst krasse Moves mit dem Grapple Beam. Oder so. Hey, die Tür ist Ja, zu. die ist ausgeschaltet. Ich glaube du kannst jetzt nur schießen und so. Mach einfach Anlauf. Das ist glaube ich viel, viel besser. Okay, dann mach es so. Habt ihr das gesehen? Dann mach es eben so. <lacht> Nein, habt ihr nicht. Okay, Metro. Warte, was war eigentlich links? Ich will, ich will noch gucken, ob da was ist. Da ist ja noch ein Raum scheinbar. Alter. Der Raum Fake ist ja wie Metro gesagt äh, zu. Ja okay. ah, stimmt, ja, das war der. Der ist ja noch abgeschlossen mhm. sozusagen. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, war das, das der Raum, wo man... Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, ich meine hier unten. Hey. Oh, dann würden wir da unten kommen, oder nicht? Hey, ja, komm, geh aber trotzdem mal weiter. Keine Ahnung, das können wir immer noch absuchen. Okay. No. <lacht> Das hätte cool ausgesehen. Wenn Samus hochgehen würde, dann... Nee. Sei kooperativ, Samus. Nein. Oh Gott. Ich hasse, ich hasse das einfach hier. Die ganze Gegend kotzt mich an. Ich finde die cool, wenn man so viel mit dem Street Booster machen muss. Bitte? <lacht> du hättest loslassen sollen beim... Superathlet, weißt du? so. Yeah. Ja. Okay. Hm. Oh! Boah, die sind so einfach zu besiegen, einfach. Ja. What? Ich mag die lieber als die normalen Metroids. Und das soll Game Design sein, Miyamoto. Oh, ich kann die auch damit töten, ja geil. Es <lacht> ich mich an den Sport oh. <lacht> oh scheiße. Komm, da, okay. Also manchmal habe ich das Gefühl, sie reagiert gar nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich brauche das... einfach nur eine Weile. <lacht> das sieht echt beeindruckend aus, aber in Weile ist es eigentlich ziemlich einfach. Mm. Nein! Du kannst beide Wege gehen, aber ich glaube, oben ist die Speicherstation. Und unten der. Ja, und da möchte ich so gerne hin. Alter. Ich rette mich aber noch in dem Moment. Okay. Halt halte mich doch einfach mal rechts fest. Da ist was dran, Rocky. Ich merk schon. Du hast einen Grips. Ach echt. Ich nicht. Oh, <lacht> <lacht> uh, das ist ein Item. Wahrscheinlich. Aber erstmal speichern. Vielleicht wirst du gescannt. Das glaube ich auch. Ich meine, so ein. Oh. Wurden die immer so markiert? Guck dich mal um, trotzdem. Ich bin mir sicher, ob die immer so markiert worden sind mit einem Punkt wie bei einem Item. Hier ist. Okay. Nichts. Dann... Das ist seltsam. Dann wurden die wohl immer so markiert. Es ja, ist uns halt nicht aufgefallen so. Hm. Ja. Also je mehr Energy Tanks man hat, desto so unvorsichtiger ist man. Nein, ich bin immer unvorsichtig. Ja. <lacht> das bestärkt mich nur. Okay. Sieht auch was sieht auch alles so weird aus. Oh, wo geht es wohl lang? Ich hab keine Ahnung. <lacht> äh, was? Hä? Wahrscheinlich das. Hä? Aber warum habe ich die nicht bekommen? <lacht> okay, das ist ein Item. Warte. Oh, deswegen. Ah, okay. Okay. Oh, ist es auf Zeit. Nimm die, pa warte, nimm die Powerbomb und mach dich einfach im Sprung dann klein, würde ich sagen. Also du springst und gehst dann schnell zum Morphball. Oder so. Oder, Oder so. Du bist einfach halb in der Wand. Uff. Warum nicht? Yay. Mr. container Sonst geht's da nicht weiter? Das war nur das Item? Ich dachte, das ging jetzt zum Endboss. Oh! Ich, ja. rufe, ich glaube, es geht da weiter. Aber... Aber wie? Du hast du gerade gescannt, hast du das nicht gesehen? Ich weiß, aber... Wie soll ich das da... Ich Spring krieg einfach mal runter. Vielleicht... Ja, das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Ja. Scam. Hä? Das ist alles Fake! Vielleicht kannst du ja... Scan einfach mal weiter, vielleicht ist hier doch noch irgendwo was, wo du runter kannst. Vielleicht, vielleicht... Nein! Vielleicht das... das hier? Schäbige Entwickler. Nee. Ah, doch, hier fährt man runter. Ich glaub, wir sind beim Boss. Also. Sind wir wirklich? Ja. Ach du Scheiße. Warte, wie, wie viel Zeit haben wir denn? Äh, noch? Der Fall ist eigentlich vorbei. Willst du die da? Ja, machen? von mir aus. Warum lebt der? Geh mal. Okay, doch. Ich werde ihn ausschalten. Kannst du. Ich werde den Rest vergnügen. Ja, ist mhm. klar. Ja. Mhm. Ich, ich glaube, das war's. Das war's, Leute. Ich bin gerade auch so gerettet. <lacht> ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.